Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe heute wichtige Neuigkeiten zu übermitteln und ich bin ein bisschen aufgeregt, sowohl vor den Neuigkeiten als auch davor, sie mit euch zu teilen. Und ich bin so gespannt auf eure Reaktionen und ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz viel austauschen können. Es geht darum, ich hatte doch schon angekündigt in meinem Ich-Bin-Wieder-Da-Video, dass ich in meinem fünften Semester ein Praktikum machen muss oder machen... mache... machen werde. Und dass ich auch schon einen Praktikumsplatz habe und dass ein etwas größeres Projekt sei. Und ähm, dann haben schon super viele gefragt, worum geht's, wo, was, wie, hä, erzähl. Und ich habe das aber noch jetzt relativ lange für mich behalten, weil das alles noch nicht 100% safe war und ähm, ich dafür noch ein bisschen was machen musste. Jetzt ist es 100% safe und ähm, ich habe mich um alles gekümmert und es war eine Menge Arbeit, aber ich kann es jetzt sagen, ich mache mein Praktikum. In New York. Ja, ist das nicht geil? Ja, ich freue mich so, ich bin echt, also davor bin ich aufgeregt, ja. Ähm, ich glaube, das versteht man. Ja, sechs Monate ähm, ein Praktikum in New York direkt. Also, ich glaube, es ist Midtown Manhattan, aber sehr zentral. Ähm, von Oktober bis März wird das gehen, also ich fange Anfang Oktober an und werde Ende März ähm, aufhören mit dem Praktikum und dann auch direkt wieder nach Deutschland fliegen, weil eigentlich danach die Woche direkt wieder meine Uni beginnt. Ich muss mal gucken, wie ich das dann regle, ob ich überhaupt Vorlesungen äh, Vorlesung habe. Ähm, aber das ist erstmal so die Nachricht, die ich gerne mit euch teilen wollte, weil... Ähm, Erstens, glaube ich, ist es ziemlich interessant für euch und ähm, ich werde euch natürlich auch mitnehmen. Also ich habe auf jeden Fall vor, da Eindrücke zu filmen. Ähm, ich werde von morgens bis abends natürlich dann arbeiten oder praktizieren, ähm, aber... Zwischendurch und am Wochenende werde ich auf jeden Fall Zeit haben, euch mal ein paar Eindrücke aus New York zu schicken und ich bin so gespannt, wie das alles wird und es war halt jetzt relativ viel zu tun, noch mit Visum erstmal, das war so die größte Baustelle, also unterschätzt das nicht, es hat äh, bestimmt vier Monate oder so gedauert, ähm, bis ich wirklich mein Visum in der Hand hatte und eine Menge Arbeit steckte dahinter und so und ähm, ich wollte bevor ich nicht 100% safe weiß, dass es wirklich funktioniert. Also ich wusste eigentlich im Januar schon, dass ich den Praktikumsplatz habe ähm, und habe dann eben angefangen, mich um das Visum und alles zu kümmern. Und bevor ich das nicht safe hatte, wollte ich jetzt nicht so öffentlich darüber sprechen, weil ich glaube, ähm, irgendjemand schaut dann auf einen herab und freut sich darüber, wenn es dann nicht funktioniert. Deswegen ähm, habe ich es erstmal so ein bisschen noch für mich behalten. Visum, check. Wohnung, ähm, check. Also ich habe ein Zimmer gefunden. In New Jersey. Es ist also jetzt nicht direkt in New York, also falls ihr euch ein bisschen auskennt oder ich werde euch einfach meine Karte einblenden. New York ist halt sozusagen diese Insel in der Mitte und ähm, New Jersey ist sozusagen da drüber. Und ähm, meine Wohnung ist in New Jersey, bzw. mein Zimmer. Äh, das habe ich über Airbnb gefunden und das ist ein Haus, in dem, oder ich glaube, es sind mehrere Häuser, die einem Ehepaar gehören, die ähm, die einzelnen Zimmer eben an Gäste vermieten über Airbnb. Und ähm, ich glaube, es ist ganz cool, weil die dann eben mit allen Bewohnern immer wieder Veranstaltungen machen. Im Sommer irgendwelche Grillpartys oder im Winter Karaoke, keine Ahnung. Und... Ähm, es ist wohl so, dass man da mindestens einen Monat bleiben muss, damit es nicht so ein ständiger Wechsel ist. Das heißt, ich glaube, ich werde mich da ganz wohlfühlen. Ich finde das Zimmer sehr hübsch. Ich werde euch auf jeden Fall auch, ähm, soweit ich das filmen kann, irgendwie einen Eindruck dann geben, wenn ich da bin. Und ähm, das habe ich also auch schon bereit. Ich habe jetzt meine Flüge gebucht und ähm, meine Mutter und ich werden vorher noch zwei Wochen in Kalifornien ein bisschen rundreisen. Und... Ähm, ja, dann geht's. ich glaube, der 2. Oktober ist der Montag. Ich schaue mal kurz nach. Ähm, los mit dem Praktikum. Und wow, also ich war wirklich ein bisschen Schiss. Also der 2. ist der Montag, der 2. Oktober. Und das wird dann mein Startdatum sein. Ich muss sagen, vor dem Praktikum selbst bin ich gar nicht so aufgeregt. Kurz noch zur Info, wo mache ich das Praktikum? Ähm, bei Penguin Random House. Das ist ein, ich glaube, das ist der weltgrößte Verlag. Und ähm, da so in der Online-Marketing-Abteilung. Das ist so die gröbste Überschreibung, glaube ich, die ich euch geben kann. Also ähm, ich habe schon ein paar genauere Infos bekommen, was meine Aufgaben sein werden. Aber das sind so die Eckdaten. Also Marketing und dann mehr im Bereich Online und dann vielleicht mehr mit Blogs und so. Anstatt händische Bücher. Ähm, ich finde, dieses Praktikum ist eigentlich wie auf mich zugeschnitten, weil ich finde so Bücher halt einfach nice und lese gerne und interessiere mich für Literatur und ähm, Marketing. Ich mache seit ich zwölf bin irgendwie Marketing und ähm, das ist irgendwie ziemlich cool und ich freue mich wirklich sehr. Also das sind so die Eckdaten, die ich euch bis jetzt geben kann und geben will. Ich bin mir sicher, dass jetzt einige sagen, Moment mal, bitte geh doch noch mal auf das Thema und auf das und auf das ein bisschen näher ein. Dann mache ich das super gerne. Also ich bin happy mit euch darüber zu reden und vielleicht hat ja auch noch jemand Tipps von euch für mich, ähm, ich war noch nie in den USA und ich bin ähm, ich habe immer gesagt, es zieht mich nicht so sehr in die USA wie zum Beispiel in irgendwelche so nach Afrika oder so und ich war ja auch schon in Asien und Südamerika ähm, aber ich glaube ein Praktikum in den USA ist was anderes als so rumzureisen und ich glaube rumreisen oh so in Kalifornien ist, oh ich freue mich so, ihr könnt es euch echt nicht vorstellen das ist jetzt so viel und so viel ähm, auch Vorbereitung und ähm, ich bin wirklich gut auf dem Weg. Also ja, ich könnte jetzt nicht morgen hinfliegen, aber ich habe auf jeden Fall bis jetzt alle Vorbereitungen getroffen, dass da keine Komplikationen auftreten sollten. Und ähm, das ist doch mehr Arbeit als ein Praktikum irgendwie in der Nachbarstadt oder selbst irgendwo in Deutschland. Also Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie aufwendig diese scheiß Visa-Beantragung war oder Visums-Beantragung. Ähm, falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Ich freue mich darüber, Videos zu drehen. Und ähm, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, schreibt mir auch eure Erfahrungen. Wart ihr schon mal in den USA? Wo wart ihr? Was könnt ihr mir empfehlen? Ich habe natürlich dann auch mal die Wochenenden Zeit, mir das vielleicht ein bisschen da anzugucken. Ähm, und ähm, vor allem auch, wart ihr schon mal in Kalifornien und was könnt ihr empfehlen? Weil das ist halt so der erste Schritt. Meine Mama und ich werden zwei Wochen da sein. Das ist natürlich etwas knapp bemessen. Mehr Zeit konnten wir uns jetzt dafür nicht nehmen. Aber ähm, wir haben uns jetzt schon eigentlich einen ganz coolen Plan uns überlegt, was wir sehen wollen und wie wir das alles machen. Ähm, und ich bin so dankbar für eure Tipps, weil, wie gesagt, ich war noch nie da und deswegen ist man, glaube ich, auf ähm, Hilfen einfach angewiesen. Deswegen schreibt mir all eure Erfahrungen in die Kommentare. Und falls ihr, wie gesagt, Fragen habt, lasst sie mich wissen. Ich beantworte sie sehr, sehr gerne. Und ähm, ich bin gespannt auf eure Reaktionen. Ich freue mich, mich, wenn ihr euch für mich mitfreut. Und ähm, ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!